Hallo, liebe Angelfreunde, und willkommen zu diesem letzten Video des Jahres. 2018 geht zu hell. Es war für mich Rückblick das erste Jahr in Deutschland. Deutschland. Zuerst, Zuerst äh, einmal musste ich meinen Angelschein im März machen. Dann kam schnell die Heringzeit. Ich ging mehrmals an die Huferpromenade, um diese Lokaltradition zu beobachten und ein paar Fisch mitzubringen. Um die typischen Gerichte zu probieren. Ich bin kein großer Fan von diesem Fisch und es gibt zu viele Leute, die ihn angeln. Aber es war eine großartige Erfahrung. Danach fing ich an, vom Ufer, aber hauptsächlich mit dem Kajak in der Ostsee zu angeln. Ich traf erfahrene Angler wie Ashraf, Torge und Dirk, mit denen wir mehrere schöne Sessions hatten. Ich könnten einen schönen Dorsch und meine erste Meerforelle fangen. Später kamen David und Jenny zu mir, in den Norden. Ich hatte sie während ihres Urlaubs in Frankreich kennengelernt und war mit ihnen in angeln. Wir konnten einige tolle Tage mit Kajakangeln verbringen. Die schönen Dorsche sowie Plattfische waren sehr präsent. Ich hatte sogar die Möglichkeit, meine erste schöne Meerforelle zu nehmen. Eine sehr schöne Offenheit mit Austausch und Geselligkeit unter Freunden. Dann gehen ich zurück zum Süßwasserfischen, vor allem vom Ufer in Lübeck an der Trabe. Ich traf Christoph, Tobi, Leonard und wir. Wir durchquerten Lübeck und die Umgebung beim Streetfishing und verbrachten viele Tage am Wasser. Wir haben viele Barsche, Zander und Hecht, Freitag und weihnacht gefangen. Ich ging auch zu meinen Grundlagen der Bordokanien zurück, um zu sehen, was die Ostsee uns zu bieten hat. Ich war überwältigt von der Fülle der Fisch. Kleine Dorsche und Blattfische sind sehr präsent. Die großen Fische wären jedoch etwas weniger vorhanden als im Frühjahr. Aber nicht ist schöner, als einen schönen Sommer haben zu haben. Ich hörte nicht oft mit dem Kajak auch zu angeln. Ich machte einige Ausflüge, bei denen ich die vielen Makrillen und Ornächte sowie den traditionellen Plattfische und Dorsche angeln konnte. Allerdings ging ich oft auf Seen, um nach den Barschen zu suchen, die sehr präsent wären. Während eines sehr schweren Tages habe ich einen großen Zander gefangen. Mein PB, eine großartige Erinnerung. Nach all diesen guten Momenten bin ich im Urlaub nach Frankreich zurückgekehrt. Ich nutze die Gelegenheit, Freunde wiederzusehen und natürlich angeln zu gehen. Eine der schönsten Erinnerungen in diesem Jahr. War das Angelwochenende mit Chris auf einer Insel vor der bretonischen Küste? Zwei schöne Tage bei idealem Wetter. Die schönen Polaks und die Wolfbarsch waren sehr aktiv und hatten eine tolle Zeit. Ein unvergesslicher Aufenthalt. Ich konnte ebenfalls einen Ausflug auf der Seite vom Rest mit Roma und Jago machen. Wir suchten nach Doral. Ein Tag voller Spaß. Wie in jedem Jahr bin ich auch auf die Suche nach Glatthaien gegangen. Diese schönen und so kampferischen kleinen Hai. Eine Freude, die mit den Freunden geteilt wurde. Sie kamen aus der Ferne, um diese Art vom Angeln zu testen. Am Ende des Urlaubs fand der SKF Sea Kayak Fishing statt, der größte Kayak Europas auf See. Ein Wochenende des Austauschs und der Geselligkeit mit all den Freunden. Und es markiert das Ende des Urlaubs und die Rückkehr nach Deutschland. Nach ein paar Wochen Fischern in Deutschland verbrachte ich drei Tage in Amsterdam mit Dominik. Eine tolle Entdeckung, eine sehr schöne Stadt, Wasser überall und viele Fische. Wir haben vom aus sowohl im Streetfishing als auch im Bellyboot Die Barsche und Zander waren sehr zahlreich und erfreuten uns Tag und Nacht. Eine große Hecht hat sich sogar zur Party eingeladen. Viele Touristen haben unseren Angeltrieb auf Foto und Video verfickt haben. Zurück in Lübeck vom Ufer ins Wasser für einige Sessionen. Die Kälte und der Wind beginnen zu kommen. Ich führe in den Süden Richtung München, um mit Dennis eine Wochenende lang im See zu angeln. Die Landschaft war großartig. Ein See am Fuße der Berge. Leider war das Angeln nicht einfach und wir haben schöne Zanderwälle. Einige Hechte waren anwesend. Am zweiten Tag boten uns die Barsche ein Festival an, das wir mit größeren Fischen von 40 plus nicht vergessen werden. Ein unglaublicher Aufenthalt mit meinem neuen Fisch. Zurück in Lübeck Regen Wind aber vor allem Kälte und die nacht kommt sehr früh also muss man jede Minute genießen so wie an diesem Tag in Kiel mit Paul ein schönes Treffen und Überraschungen mit schönen Plattfischen und einem großen Dorsch an Bord In Lübeck zahlen sich die Abendausflüge mit Tobi aus. Die Dorsche und Köhler sind anwesend mögen unsere Köder. Die Sessions sind wegen der Kälte recht kurz. Wir haben aber trotzdem eine gute Zeit. Vor Saisonende werde ich der Einladung der Bros mit Dom und Danny für einen Tag in den Straßen von Hamburg folgen. Trotz der Kälte gelang es uns, einige Fische zu fangen. Wir sind nun in den Weihnachtsferien, ein Synonym für Familienruhe nach einem arbeitsreichen Jahr. In diesem Jahr könnte ich große Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland in Bezug auf das Angeln feststellen. Es war für mich das Jahr der Veränderung und Anpassung. Ich machte viele Entdeckungen und sehr schöne Begegnungen. Ein sehr lundendes Jahr, das mir erlaubt, mich auf ein großartiges Jahr 2019 zu freuen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und bis nächstes Jahr. ein. Tschüss!